500 Euro kalt für ein Zimmer oder 500 Euro warm für drei Zimmer. Warum dieser ganze Mietwahnsinn und wie können wir das gerechter gestalten? Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Mietwahnsinn. Ja, wo liegt jetzt eigentlich der Ursprung des Problems? Gehen wir mal zurück in die 80er Jahre und wenn wir uns mal anschauen, was da Ende der 80er passiert ist, ja, dann muss ich sagen, war das vielleicht kein so guter Schachzug. Ende der 80er hat sich die Politik gedacht, verramschen wir doch einfach mal die Immobilien, die der Staat besitzt. Ja, das hat natürlich ein bisschen Kohle eingebracht, auch die 90er Jahre über, aber das hatte einen entscheidenden Nachteil. Der Bund dachte sich dann nämlich, Mensch, hm, diese ganze Wohnungsgeschichte, die können wir doch abschieben an die Länder. Das ist dann sowieso viel besser, weil die sich viel gezielter um den Wohnungsbedarf kümmern können. Ganz so einfach war das aber nicht. Das Problem war, dass natürlich gleichzeitig privatisiert wurde. Und dann haben sich natürlich die Zuständigkeiten verschoben. Wer kümmert sich jetzt also um was? Man hat sich erstmal gedacht, na gut, der Markt wird das schon regeln, wie man das heute so gut sagt. Aber ja, das ist ja leider nicht der Fall, wie wir sehen können. Wie die Statistik zeigt, ist seit den 90ern der soziale Wohnungsbau deutlich zurückgegangen. Und zwar um zwei Drittel. Natürlich ist der Bedarf an Sozialwohnungen gestiegen und zwar enorm. Das Problem ist also klar, niemand fühlt sich mehr wirklich verantwortlich für die ganze Wohnungssituation. Wer baut jetzt, wer vermietet jetzt, ähm, wer schafft Wohnräume und dann auch wo, wo werden sie benötigt? Und der Schritt zur Privatisierung bedeutet jetzt natürlich, dass die Menschen, ja die Privatpersonen für Wohnraum zuständig sind und größere Unternehmen und Konzerne für den Wohnungsbau. Ein großes Problem dabei ist natürlich, dass wir die Menschen und die Konzerne nicht zwingen können, Wohnungen zu bauen. Ja, man kann dann natürlich versuchen, ihnen entgegenzukommen und sagen, ihr bekommt was dafür, ob es jetzt Geld ist oder irgendwelche Erleichterungen steuerlich gesehen. Ähm, natürlich kann man das machen. Aber genau hier wird ja schon in den Markt eingegriffen. Und es das heißt doch immer, der Markt regelt das alles schon von selbst. Und stellen wir uns mal eine Privatperson vor, die tatsächlich baut. Sagen wir ein Haus mit vier Wohnungen. Diese vier Wohnungen werden irgendwann vermietet. Was will dieser Mensch damit natürlich erreichen? Logisch, erstmal vielleicht Schulden und Kredite bedienen und dann natürlich Gewinn machen. Logisch, in diesem kapitalistischen System funktioniert das eben äh, so. Gewinne einfahren, natürlich vollkommen in Ordnung in diesem System. Das Problem dabei ist natürlich, dass hier keiner irgendwie an Solidarität denkt, an unsere Gesellschaft denkt und dieses, ja, diese Geschichte Eigentum verpflichtet. Die können wir da komplett vergessen. Denn was wird dieser Vermieter natürlich machen? Er wird gucken, dass er bei den ganzen Schulden, die er jetzt vielleicht gemacht hat, den ganzen Krediten, die er aufgenommen hat, so schnell wie möglich da rauskommt. Und so schnell wie möglich auch Gewinne macht und entsprechend große Gewinne, damit er sich davon vielleicht was leisten kann, damit er vielleicht sein, ja, sein Alter damit absichern kann, seine Rente damit absichern kann, das ist vollkommen legitim in diesem System. Das ist vollkommen in Ordnung, würde ich genauso machen. Aber genau das ist das Problem. Hier denkt keiner an Solidarität, hier denkt keiner an die Gesellschaft. Da wird nur daran gedacht, wie mache ich schnell meine Gewinne. Und so funktioniert im Prinzip das gesamte System, die ganze Wohnungsgeschichte funktioniert so. Vom privaten Menschen bis zum großen Unternehmen, Natürlich Natürlich will jeder in diesem system gewinne machen vollkommen in ordnung vollkommen verständlich aber dann wird es schwierig dann kann natürlich der staat schlecht hingehen und sagen ja moment ähm, da musst du aber aufpassen so geht das nicht wir wollen dass sozialwohnungen gebaut werden oder äh, wir möchten dass ähm, ja, bezahlbare mieten dabei rumkommen und das funktioniert dann so nicht mehr wenn man vorher gesagt hat ja pff, Privatisierung ist doch super, wir geben alles ab, was wir haben und die Leute kümmern sich schon drum oder die Länder kümmern sich schon drum. Das wird schon irgendwie funktionieren. Es funktioniert eben nicht. Und das Ganze führt dann natürlich zu ganz absurden Dingen. Fangen wir damit an. Problem 1. Wenn du zum Beispiel arbeitslos bist oder du arbeitest Teilzeit oder verdienst nicht genug Geld, dann bekommst du irgendwie Hilfe vom Staat, Wohngeld, Arbeitslosengeld 1, Arbeitslosengeld 2. Das Problem dabei ist, wenn du irgendwo privat ähm, ja, zur Miete bist oder bei einem Konzern irgendwo zur Miete bist, zahlst du die Miete mit dem Geld, was du von den anderen bekommst, also was du vom Staat bekommst. Das ist, das ist doppelt verrückt. Ja? Der Staat bzw. die Länder ähm, versuchen, die Leute zu motivieren, Wohnraum zu schaffen, ja? ähm, geben denen sowieso schon Nachlässe, Vergünstigungen etc., versuchen es ihnen irgendwie ja, einfacher zu machen. Und dann kriegen die obendrauf nochmal unser Geld. Also das ist, das ist ganz verrückt, das muss man sich mal vorstellen, die bezahlen die quasi doppelt. Und bei den Konzernen ist es dann so, dass wir teilweise dann die Dividenden der Aktionäre damit ähm, bezahlen. Also es ist absolut absurd, was wir da machen. Obwohl wir doch genau merken, dass das Ding nicht in private Hände gehört, sondern wie es früher üblich war, eben... In staatliche Hände, weil die ganze Gesellschaft ein Interesse daran hat, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Die Privatpersonen in diesem System, in diesem kapitalistischen System und auch die Unternehmen haben gar kein Interesse an der Gesellschaft. Die haben gar kein Interesse daran, ähm, ja, dass alles solidarisch ist, beziehungsweise dass vielleicht alle gleich viel bezahlen oder die Preise irgendwie, die Mietpreise ähm, ähnlich sind in Deutschland. Das Interesse besteht Natürlich überhaupt nicht. Ja. Das Interesse besteht aber bei der Bevölkerung. Ja. Also Wie willst du jemandem erklären, der in, in München lebt, ähm, als Pflegekraft arbeitet, dass er da nicht wohnen darf oder wohnen kann, sondern irgendwo außerhalb wohnen muss, weil er zu wenig Geld verdient. Ähm, und woanders verdienen die vielleicht ähnlich viel ja, und können aber doch mitten in der Stadt leben, weil da die, ähm, die Wohnungsdichte vielleicht anders ist und mehr Wohnungen frei sind. Und natürlich hat die Politik jetzt gesehen, dass es da Probleme gibt. Dass es in bestimmten Städten, wo Bedarf an Arbeitskräften ist, einfach viel zu wenig Wohnungen gibt. Und umgekehrt gibt es Städte, wo ja die Wohnungen ver verweisen. Ja, und jetzt hat man natürlich sich einige Gedanken gemacht und überlegt, was könnte man denn da machen, wie kann denn der Staat da eingreifen? Denn viele Menschen haben ja schon geschrieben Staat, Hilfe, Hilfe, wir, wir müssen da, irgendwas muss, muss da passieren, wir müssen doch da was verändern. Naja, und dann kam man auch so verrückte Ideen wie die Mietpreisbremse, Mietendeckel und so weiter und wir sehen können, das alles hat nicht so richtig funktioniert. Und es ist auch immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein, mal hier und mal da. Das kann ja auch nicht sein, dass wir irgendwie wieder so partielle Lösungen schaffen, die nicht für alle gelten und wo wieder nicht nicht jeder davon profitiert. Und nein, das Kaufen von Wohnungen oder von Häusern ist natürlich auch keine Lösung. Das wird ganz oft gesagt, ja gut, Mieten ist teuer, dann kaufst du dir halt was. Am Ende ist das günstiger. Natürlich ist das oft am Ende günstiger. Aber doch nur, weil das eine viel zu teuer, also überteuert ist. Und das andere ist irgendwo meiner Meinung nach absolut idiotisch. Ähm, warum soll ich Wohnraum kaufen? Was soll das? Natürlich wird uns das schon im Prinzip in die Wiege gelegt. Ja, Irgendwann wirst du was kaufen, irgendwann wirst du was besitzen. Warum soll ich denn was besitzen? Irgendwie vergessen die Menschen anscheinend, dass wir alle irgendwann mal unter der Erde liegen. Dann, dann, dann habe ich davon auch nichts mehr. Natürlich kann man jetzt irgendwie mit Vererben kommen und solchen Geschichten. Aber ganz ehrlich, was soll denn der Blödsinn? Woher soll ich denn wissen, ob meine Kinder oder wer auch immer da mit der Wohnung noch irgendwas anfangen kann und mit dem Haus? Oder ob es nicht dann sowieso einfach verscherbelt wird? Also... Wir werden da durch das System, durch das kapitalistische System in etwas hineingezwungen, was mir zumindest absolut irrational erscheint. Ja, Warum sollte ich Wohnraum besitzen wollen, absolut idiotisch vermieten, bzw. zur Verfügung stellen ähm, und dann eben austauschen, wenn es dann eben so weit ist, dass man auszieht oder eben halt nicht mehr da ist. Ja, Das ist die einzige vernünftige und logische Lösung meiner Meinung nach. So, und jetzt kommen wir auch schon zur Basis des Problems, eigentlich zum Ursprung. Der Punkt ist, Unsere Wirtschaft, unsere kapitalistischen Ideen, dieses ganze Private, funktioniert nicht, wenn es um Grundbedürfnisse der Gesellschaft geht. Das sollte vielleicht jetzt klar geworden sein, auch in diesem Video. Ja, Die Gesellschaft verlangt natürlich nach Wohnraum. Das ist das Minimum, was wir der Gesellschaft, beziehungsweise was wir uns Menschen als Gesellschaft ja bieten können oder erarbeiten können. Wir alle brauchen ein Dach über dem Kopf. Ja, Noch bevor wir einen Job bekommen, brauchen wir im Prinzip ein Dach über dem Kopf. Und dann können wir nicht sagen, ja, wir überlassen das irgendwie privaten Menschen oder das, das Land wird das dann irgendwie schon mit denen aushandeln, mit den Unternehmen und das Ganze richten. Das funktioniert so einfach nicht. Wir sehen es ja gerade. Wir sehen es an unserem System, dass es so nicht funktioniert, dass es absolut nicht gerecht ist. Die Mieten sind willkürlich, ähm, wie sie gerade sein mögen, wie jemand halt eben gierig ist und, und Geld haben möchte. Das spielt auch eine Riesenrolle. Ähm, das kann es nicht sein. Wir können nicht die privaten Interessen also Geld zu erwirtschaften, dem ja, allgemeinen Interesse der Gesamtbevölkerung und der Gesellschaft gegenüberstellen, das geht einfach nicht. Und diese ganzen Tröpfchenlösungen, ähm, wie zum Beispiel Mietpreisbremse und Mietendeckel und auch andere Geschichten, ja, da sagen andere, ja wir müssen es so machen wie in Wien oder wir müssen es so machen wie hier oder da, das ist alles nicht zielführend. Das sind alles nur Tropfen auf einem heißen Stein, mal hier und mal da. Das schafft nicht mehr Gerechtigkeit. Das wird nicht an, da wird nichts angeglichen. Da hat nicht unbedingt jeder die gleichen Möglichkeiten. Ja? Ich will, dass jeder die gleichen Möglichkeiten hat. Ich will, dass jeder in jeder Stadt, in jeder Ecke dieses Landes ähm, die gleichen Möglichkeiten hat, an Wohnraum ranzukommen. Und das grundsätzliche Problem ist ja, ich kann nicht sagen, ich verdiene nur so und so viel und ich nehme dann die günstigere Wohnung in München statt die teure. Die günstige gibt es dann gar nicht. Das funktioniert nicht so. Ich kann aber in den Laden gehen und sagen, ich will das 50-Euro-Handy und ich will nicht das 5000-Euro-Handy. Das interessiert mich auch überhaupt nicht, was du für ein Handy kaufst, aber mich interessiert es, ob du ein Dach über dem Kopf hast oder nicht. Denn so funktioniert unsere Gesellschaft nur, wenn alle ein Dach über dem Kopf haben. Und genau deswegen müssen wir zusehen, dass der Staat, also wir, die Gesellschaft, diese gesellschaftlichen Grundbedürfnisse wieder selbst in die Hand nimmt. Es kann nicht sein, dass wir das privaten Personen überlassen, und sie dann entscheiden, ähm, ja, ob es lohnt, wenn es finanziell lohnt. Das darf nicht sein. Und das wollen wir ja auch nicht. Das wollen ja viele Menschen nicht. Deswegen gehen sie auf die Straße und sagen, hey Staat, mach doch mal was. Und dann gibt es die andere Gruppierung, die dann sagt, oh mein Gott, Sozialismus, Hilfe, die wollen uns alles wegnehmen. Ja? Absoluter Bullshit. Natürlich ist das Sozialismus. Ja? Genau wie zum Beispiel... Ähm, ja, unsere gesetzliche Krankenversicherung Sozialismus ist. Ähm, genauso wie Gewerkschaften Sozialismus bedeutet. Genauso wie, dass wir jetzt nicht mehr 60 Stunden und mehr die Woche arbeiten müssen. Das ist auch Sozialismus. Dass wir nicht ähm, auf der Straße landen, wenn wir mal arbeitslos sind. Das ist Sozialismus. Wenn wir ähm, Geld bekommen, obwohl wir nicht arbeiten gehen, weil wir vielleicht Urlaub haben oder weil wir krank sind. Das ist alles Sozialismus. Ja? Und das sind Dinge, die gehören natürlich in die Hand der Gesellschaft. Ja? Und deswegen gehört auch Wohnraum in die Hand. Der Gesellschaft, ja, uns allen. Und da, da, damit verbinde ich jetzt nicht eine Partei, eine politische, und damit verbinde ich jetzt nicht den Staat, ja, als irgendwie, keine Ahnung, übermächtiges Organ, sondern das sind wir. Wir selbst müssen dafür sorgen. Und das heißt, wir müssen der Politik in den Arsch treten und denen sagen, okay, so geht das nicht weiter. Dieses ganze Privatisierungsgedöns und jeder kann tun und lassen, was er will, das funktioniert nicht, wenn Grundbedürfnisse der Gesellschaft erfüllt werden müssen. Ja, genauso wie sich zum Beispiel Menschen, ähm, ja, aktiv dagegen gestemmt haben und auch erfolgreich dagegen gestemmt haben, dass Wasser privatisiert wird. Das, das kannst du ja auch nicht bringen. Natürlich äh, kann nicht sein, dass da jemand dahinter sitzt, jemand Privates, der einfach nur Kohle damit machen will. Funktioniert nicht. Dann, dann funktioniert die Gesellschaft nicht. Wir müssen also dafür sorgen, dass die Grundbedürfnisse der Gesellschaft, bestimmte Grundbedürfnisse einfach gedeckt sind. Und wie gesagt, mich interessiert das natürlich, ob die Gesellschaft gesund ist, dass alle Zugang haben, zur Medizin beispielsweise. Mich interessiert, dass alle ein Dach über dem Kopf haben. Mich interessiert, dass alle Zugang zur Schule haben, zur Bildung haben. dass Das muss alles gegeben sein, damit eine Gesellschaft funktioniert. Das ist die Basis der Gesellschaft. Und dann können wir danach über Profite reden, dann können wir über private Geschichten reden, dann können wir über Gewinne reden, über Wachstum und so weiter. Das heißt, wir müssen endlich mal begreifen, dass die Privatisierung ja nicht ähm, der Schlüssel zum Erfolg ist. Die kann auf bestimmten Gebieten natürlich wunderbar fruchten und super gut funktionieren. Aber eben nicht bei Dingen, die die gesamte Gesellschaft betreffen, die im Interesse der Gesellschaft liegen. Funktioniert einfach nicht. Deswegen gibt es für mich nur eine Lösung. Wohnraum gehört nicht in private Hände. Damit nicht solche verrückten Dinge kommen, wie Mieter, die dann ihre Wohnungen weiter vermieten, damit die bei Airbnb und sonst wo damit Kohle machen. Oder dass irgendwo in Touristenregionen jede Menge Wohnungen, Ferienwohnungen, Häuser leer stehen ein halbes Jahr lang ja, und die niemand vermieten will und die Mieten für die anderen äh, Wohnungen aber wahnsinnig teuer sind und dann die Kohle irgendwie nur mit den Ferienwohnungen in der Saison gemacht wird. Absolut pervers, absolut idiotisch. Da wird Wohnraum benötigt. ja Und, und was passiert da? Ja, Da geht es wieder um die privaten Gedanken. Da geht es wieder nur darum, darum, Kohle zu machen. Und nochmal, ich werfe das jetzt niemandem vor. Natürlich ist das vollkommen in Ordnung, in diesem System damit Geld zu machen. Aber dann ist es das, das falsche System für diese Werte, beziehungsweise für diese Bedürfnisse, die wir haben. Zusammengefasst bedeutet das, wir können nicht von Privatpersonen oder auch für ein privaten Unternehmen erwarten, dass sie für uns günstige Wohnungen bauen, bezahlbare Wohnungen bauen oder günstig vermieten und alles fair ist und alles gerecht ist und alles gleich ist, egal wo in Deutschland ich mich befinde. Das können wir nicht erwarten und genau weil wir das nicht erwarten können, aber doch erwarten möchten, ja, dass wir alle gleich behandelt werden, gerade bei diesem Grundbedürfnis, denn da fängt ja die Gerechtigkeit oder die Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft schon an, genau da müssen wir dann sagen, okay, stopp, das muss zurück in unsere Hand, in die Hand des Volkes. Ja, und da müssen wir dann der Politik sagen, okay, so geht es nicht weiter, Privatisierung ist nicht die Lösung und dann müssen wir halt eben einen Schritt zurückgehen, um wieder vorwärts zu kommen. Und jetzt meine Frage an euch, wie seht ihr das ganze Problem? Seid ihr damit einverstanden, so wie es jetzt ist? Habt ihr Angst vor dem bösen, bösen Sozialismus oder habt ihr vielleicht noch andere Vorschläge, wie wir dieses Problem tatsächlich in den Griff kriegen? Kommentiert fleißig unter diesem Video, Daumen hoch, Daumen runter, ich antworte gerne auf eure Kommentare und vergesst nicht, den Channel zu abonnieren, dann können wir jederzeit über aktuelle Themen miteinander diskutieren. Vielen Dank!